Ich bin ein neuer YouTuber. Ich freue mich, wenn euch das Video gefällt. Und heute spielen wir Minecraft. Ist eigentlich ein cooles Spiel. Ist beliebt. Und es ist halt so ein normales Spiel. Nichts, wo man sich aufregen kann. Und ich erstelle schon mal weiter. Und wir sehen uns gleich wieder. Hier sind wir schon. Hier mit einer Startkarte und mit einer Kiste. Naja, die hat zwar nicht so Gutes, aber wenigstens etwas. Was natürlich viel bringt. Natürlich. Nicht. Naja, hoffentlich werden wir gut survivalen. Und jetzt reden wir erstmal über Minecraft. Als Wissen recht cooles Spiel, eigentlich Klassik, alles ist cool, alles friedlich, es ist halt so ein Survival-Spiel und jeder mag doch Survival-Spiel, oder? Genau. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wenn man YouTuber ist, halt versucht alles zu geben und minecraft ist eine der guten spiele dafür naja viele youtuber haben schon minecraft gespielt und ich ja jetzt auch aber warum nicht ist doch so hm, naja wir sehen uns gleich wieder wenn ich ein haus gebaut habe und schneiden So Leute, mein Haus ist fast fertig. Mir hat halt nicht das Baumaterial bon gereicht und ich habe noch ein bisschen und wünsche mir Glück. Drückt mir die Daumen, macht alles was ich mir wünsche. Natürlich Naja, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, falls ihr nicht mehr... Falls ihr... Falls es euch auch wieder gefällt und lasst die Glocke klingen, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich bin erst YouTuber geworden und ich habe halt so wenig geübt. Und deswegen ist das mein erster Part und das hoffentlich ihr auch. Like und Abo da lässt, Wird mich sehr, sehr, sehr freuen. Und wir hey, sehen uns irgendwann mal wieder. Ciao.